Herzlich Willkommen bei Mathis. Wir zeigen dir heute einen Einblick in die kv lehre Komm doch mit! Übernimmst du gerne Verantwortung, bist selbstständig und bist ein Organisationstalent? Dann ist das KV der richtige Job für dich. Du machst du viel Administratives, wie Daten in das System erfassen, Dokumente erstellen und bearbeiten, E-Mails schreiben oder telefonieren. In deiner dreijährigen Lehre bei Matis lernst du sechs Abteilungen kennen. Matis stellt diverse Implantate und Instrumente für die Operationen her. Hier kann es immer mal vorkommen, dass eines der Instrumente oder das Implantat kaputt geht oder etwas schief läuft. Die beschädigten Teile werden uns zurückgeschickt und von uns untersucht. Wie ihr seht, tun wir auch alles foteln, dokumentieren und den Fall digital erfassen, damit wir so herausfinden wieso das Teil kaputt gegangen ist und wie wir das in Zukunft verhindern können. Einer der Vorteile bei Matis ist, dass uns schön Material wird. Mit einem Spesenbeleg bekommst du schnell dein Geld für die Buchhaltung wieder zurück. Im KV tust du unter anderem auch Meetings planen und bist diverse bei diversen Projekten dabei. Hier zum Beispiel plane ich gerade mit den Lernenden zusammen unseren nächsten Lehrlingsausflug. Haben wir dieses Interesse geweckt, dann macht lieber in Matis und profitiert von folgenden Vorteilen. Leistungslohn, sieben Wochen Ferien im ersten Lehrjahr, sechs Wochen Ferien im zweiten Lehrjahr und wir sind direkt am Bahnhof. Beweg mit uns die Zukunft! Tschüss! Ciao.